Servus und hallo bei Not Another Dog Show. <lacht> um, ich muss so ungefähr 25 gewesen sein, ja ich glaube ja, so ungefähr 24, 25, da ist meine Schwester in Urlaub gefahren und ich sollte für auf Wohnung aufpassen und Blumen gießen und sowas. Und sie war halt ein paar Wochen weg. Ja, und ich habe gesagt, okay, mache ich, wenn ich meine Hanfpflanze mit auf den Balkon stellen darf. So kam es halt dann, dass dort ein Gebüsch, eine Satje wachsen ist, die hat den ganzen Balkon eingekommen. Samen habe ich gehabt ähm, also ein Gras, was man mal ganz selten bekommen hat, wo Samen dabei waren, aber es muss irgendein Kolumbianisches gewesen sein. Auf jeden Fall war es richtig geile Pflanze für meine Bedürfnisse ausreichend und für meine, so wie ich damals drauf war, ähm, ja, man darf ja nicht vergessen, wie das ausgeschaut hat, das Zeug, was wir da so gekriegt haben. Das waren ja nur Stängel, ein paar Samen drin, ein bisschen gepresstes Harz, was man gerade noch erkennen hat können und der Großteil davon äh, war wahrscheinlich schon längst rausgesammelt. Ja, jetzt ist es halt auch so. Meine Schwester kommt zurück, flippt total aus, weil das so ein riesengroßer Busch geworden ist und meint, entweder holst du die ab oder ich schneide die ab. Ja, dann habe ich den Jan gefragt und bin mit dem dahin gefahren. Meine Schwester hat in Nymphenburg gewohnt, München Nymphenburg, Und der Jan meinte, er kommt, scheiß hast du drauf, kannst du bei mir hinstellen. Meine Mutter ist gerade nicht da, kommst du, hol mal ab und das da. Ja, und er hat einen Auto von seiner Mutter, ein Fiat Panda und mit dem ist er halt dann gekommen. Mich in die Nymphenburg haben es eingepackt, hinten ins Auto rein, ein riesiger Busch, nicht vergessen, die ganze Rückbank war voll, es war nur ein grünes Ding, man hat nichts mehr erkannt, nur auf grünen und so. und so. fahren wir halt nach Neupierlach und dann auf der Höhe von Michelibad sehen wir halt, also die Straße ist immer ganz gerade, aus und wir sehen am Ende kurz vor der Ampel eine Polizeisperre, die haben die ganze scheiß Straße gesperrt gehabt. Nicht wegen uns, keine Ahnung was die da wieder gesucht haben, vielleicht war wieder irgendwas mit der Roten Armee Fraktion damals, keine Ahnung, auf jeden Fall oder Bankhaupt, ich, ich weiß es nicht. Ich so, hey Jan, halt an, schnell da vorne ist Polizei, was machen wir? Sagt er, ja wenn die uns jetzt sehen, dass wir da anhalten, äh, das war auffällig. Ja, dann halt kurz an, ich spring mit der Pflanze raus und du fährst weiter und so was macht. Also er ist da äh, kurz beim Ostpark so die Straße entlang, so ein Rand ran, Tür auf, ich bin raus, hab die Pflanze hinten raus, da war ein riesengroßer Busch eben, wie gesagt. Tür zu, er ist wieder losgefahren und hat sich vorne da äh, kontrollieren lassen. Ich bin über die Straße rüber gelaufen, Er ist rundherum gefahren ist wieder Stadt auswärts, also in der Perlach auswärts gefahren. hat mich eingesammelt und wir sind rüber nach Trudering und über Trudering rum äh, gefahren und dann rein nach der Perlach zu ihm der, äh, gegenüber von dem Heizkraftwerk, hat er da gewohnt, äh, bei der Stendlerstraße. Ja der Witz ist, äh, ich hab noch was von damals. Volles Heuzeug, aber ich wollte es einfach mal so zeigen. Das ist uralt, wie gesagt, äh, auf dem Balkon. Aber ich hatte mal diese Blüten an, sonst habt sie noch nicht gesehen. Das Zeug ist halt echt... Ja. Also ich weiß schon, warum dass wir früher Hasch geraucht haben. Das ist gerade das war gar nicht der Rede Hand, weißt. Du. Ich weiß auch warum, dass ich das immer noch habe, weil es halt einfach nichts ist. Ja. war vor kurzem jemanden besuchen, wo ich äh, noch Sachen gebunkert habe, als ich äh, Bayern verlassen habe vor fast 20 Jahren. Und unter den Sachen war das noch. Das ist echter Witz. Altes Kram vielleicht, also das ist echt lächerlich, Ich möchte jetzt wahrscheinlich nach dem Video das erste mal es erst einmal nieder, damit mir das niemand mehr wegziehen kann. Aber ich finde es halt schon witzig, weil das sind über 32 Jahre altes Zeug hier. Die Blüten schauen so lächerlich aus, das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit dem was man heute auf dem Schwarzmarkt kriegt oder was man an Coffeeshop kaufen kann oder was die Leute selber anbauen. Das ist ein unglaublicher Unterschied, das ist echt ein Geck, hm. Ja Leute, habt ihr schon mal solche Erlebnisse gehabt? Okay, das könnt ihr schon mal nicht in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch recht jung seid, aber ihr ältere, älter, älter seid schon. Dann habt ihr ja auch Erlebnisse gehabt. Würde mich mal interessieren. Okay, und äh, bis dahin, Peace out.